Hallo. was ihr seht, ist Ubuntu 1504. Hallihallo, auf meinem Touchscreen neu erworben und unter dem AMD Phenom zum Laufen gebracht. Ja wunderbar, Ubuntu 1504 und da bin ich gerade ein bisschen abfummeln, also ich habe noch nicht viel geguckt. Aber so ein paar Apps ne? mit Ubuntu One Account kann man sich dann beispielsweise Apps installieren, wie sowas zum Beispiel, ne? Die Apps sind dann touchscreenfähig, zum Beispiel um deutsch einzustellen, kann man das spielen und äh, kann man dann in irgendein Level rein, das ist jetzt äh, so ein Browser-Game. Gut, da kann man natürlich auch anders, ne? Da könnte man natürlich auch anders, äh, ich sag mal, das ist, äh, erinnert mich auch so ein bisschen an Vögel, das Spiel, ich weiß es nicht, äh, die werden wahrscheinlich wütend werden, die Vögel, wenn ich das jetzt sage, aber das gut, jedenfalls äh, so sieht es aus. Ähm, Jedenfalls ist das schon mal mit drin. Äh, ja, sehr kleine Knöpfe kann ich kaum benutzen. Was äh, auch im Moment noch nicht benutzbar ist, zumindest bei mir nicht. Äh, so ein YouTube Audio Player. Äh, eigentlich ganz gut gedacht, äh, aber bei mir kommt kein Ton raus, obwohl der Ton hier oben mit der Lautstärke bei mir durchaus äh, eingestellt ist. Hochwischen ist wieder gut, äh, aber funktioniert nicht so wirklich hier mit dem YouTube. Audio-Player. Gut, äh, was aber geht, sind so kirchens die man dann im Software-Center findet, in dem äh, Software-Center, ne? in dem da. sowas wie, ja, eine Übersicht von aktuellen äh, TV-Sendern, was gerade so läuft, ne? das Wetter vor 8, äh, läuft gerade so, und da kommt natürlich so ein bisschen Werbung dabei, brauche ich nicht, ne? aber auch nicht. Aber gut, die Apps äh, tun so langsam, äh, ja, gut, ich habe... Zu dicke Finger, glaube ich. Background. Hier bin ich in den Systemeinstellungen, mache ich auch mal groß. Groß machen mit dem Knopf, der auf der rechten Seite ist. Man sieht, da sind noch die Icons momentan bei von Utopic Unicorn eigentlich. Wir sind in einer ziemlich frühen Version und da kann man sagen, jawohl, will ich haben, will ich nicht haben. Gut. Ne? Und wenn man es wieder zumacht, dann findet man das durchaus gegebenenfalls äh, noch irgendwie hier. Ne? Jedenfalls, äh, wenn man es mit dem kleinen Ding ins zugemacht hat. Ne? Zum Beispiel das Spiel kann man auch hier rüber dann wieder starten. Ja? Wäre dann so aufzutreiben. Scopes. Also im Moment läuft es stabil. Ne? Ist ein bisschen fummelig hier. Ne? Also manchmal wünsche ich mir mal eine Maus da zurück. Wie gesagt, dann habe ich hier... Das Ding mal installiert, diesen YouTube, das Ding mal installiert und mal die, ähm, ja, die Kanonen, äh, um mal zu sehen, was da so also geht, ne? in Ubuntu-Store, findet man da alle möglichen Kram, Krempels, Kategorie Alle, oder halt dann zum Beispiel Spiele, Wir haben halt viele Browser-Games dabei, ne? ja, dann, ne? hier sind die komischen Kanonen, ne? wo, wo die Vögel wütend werden, weil fast genauso ist das Spiel, so. Jedenfalls äh, sieht das so aus. Da äh, kann man sich also ein bisschen ne, Games sich da installieren. Und äh, angenommen, ich möchte jetzt ein ähm, geistreiches Spiel haben, müsste ich da drauf. Gut, um installieren zu können, braucht man einen Ubuntu One-Account, ne, den ihr wahrscheinlich schon habt. So eigentlich ist Ubuntu One ja platt, äh, was äh, die Dateien betrifft. Aber die Accounts funktionieren noch. Äh, benutzt man zum Beispiel auch noch auf Launchpad irgendwie ne? zum Beispiel noch so. äh, ein sinnvolles Spiel, aber ist jetzt äh, schön hier zum Demonstrieren, hat Kreuze und Kreuze und Tic Tac toe Eigentlich ist das wohl ne? man merkt schon für ein Handyformat und nicht so für dieses äh, Größe. Und wenn ich das da unten wische, dann kann ich da durchaus auch so wieder rankommen. Wenn ich so wollte, wenn ich ja schnell genug bin. Ja, gut. Kamera, schauen wir mal ab und sehen wir weiter. Wir haben, wie gesagt, jetzt mittlerweile ein System, das läuft halbwegs stabil. ist mir noch nicht abgeschmiert. Das ist zwar alles so ein bisschen spackig hier. Ne? Erinnert mich so an die Zeiten von Windows 1.0. Da haben wir auch gedacht, ja, schön, aber was soll ich damit? Ne? Und dass ich da noch mehr draus entwickelt hätte, haben wir auch nicht gedacht. So ungefähr, so ungefähr sieht das ja aus. Hier oben kann man noch so ein bisschen blättern. Indikator und was weiß ich, Montag ist es, ja, hätte ich mir auch weiter gedacht über diesen Rechner Systemarstellung abmelden, kann man hier über diesen Rechner, äh, wenn man dann dran käme. Ne? Manche Dinge gehen halt noch nicht. Muss man mal gucken. Ne? Da braucht man diese komischen äh, Unti-Scopes äh, oder wie auch immer das heißt. Oder da muss man dann wieder auf den Browser. Ne? Browser ne? Da kommt man wieder zum letzten äh, Ding. Da war natürlich ein Browser-Game jetzt in dem Fall. Ne? Äh, ja, teilen kann man es, Verlauf. Äh, Verlauf könnte ich mal was weiß ich wieder auf Google.de, wo ich ursprünglich mal ne, drauf war, zuletzt Besuch Google. ne, war ich auf meinem Kanal sehr schön ne, YouTube, können wir gleich mal gucken was der für ein Blödsinn macht, können wir mal ein bisschen größer machen dann wieder mit dem, ja, wie gesagt, man braucht geschickte Finger da kommt direkt dann so Werbekram kann das denn hier überhaupt äh, flash, ne, das hatte ich im letzten Video mal kann das so oder kann das so nicht äh, aktueller Flash-Player für Linux? Äh, weiß ich nicht. Also im Moment tut sich da jetzt so nichts. Äh, nö. Äh, kann ich jetzt nicht so bestätigen. also jedenfalls äh, kann man da schon mal ein bisschen mit rumspielen. Ne? Wie gesagt, erinnert mich so an die alten äh, Windows-Zeiten, wo das erste Windows 1.0 kam und jeder gesagt hat, das braucht doch kein Mensch. Ja, warte ab. Irgendwann. Werde wir es brauchen. Ich hoffe, ihr mit Kopf zu haben. Verbleibt mit freundlichen Grüßen und tschüss.